Dann Learn it, ähm, darüber kann man ähm, hier seine Lernmethoden ähm, hier anwenden. Also als Ausblicke wäre natürlich einfach so, dass